Hallo und herzlich willkommen zur Zahnputzandacht am langen Pfingstwochenende. Ich stehe hier an einer Birke satt grün wie alles drumherum. Birke und Pfingsten? da war doch was. Genau. Am Pfingstfest werden oft Birken in Kirchen aufgestellt. Warum eigentlich? Will man so den Frühling feiern? In gewisser Weise schon und im Psalm 118 heißt es dazu: schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Insofern kann man sich auch auf die Bibel berufen, wenn der Frühling in die Kirchen geholt wird. Viele Gemeinden machen es aber auch andersherum. Sie gehen zum Pfingstfest, raus in die Natur, feiern da Gottesdienste und das nicht nur wegen Corona. Sie lassen sich gewissermaßen den frischen Frühlingswind um die Nase wehen. Frischer Wind, und Pfingsten, das passt auch gut zusammen. Und er bläst ja auch in diesen Tagen ziemlich ordentlich. Die Bibel verbindet den Heiligen Geist, den Geist Gottes, oft mit dem Wind. Er ist nicht sichtbar, aber man kann die Veränderung spüren, die von ihm ausgeht. Pfingsten ist deshalb eigentlich das Fest des Heiligen Geistes, der unter uns sein will und sein wird. Wir singen, komm Heiliger Geist, mit deiner Kraft, und wir feiern den Aufbruch in eine neue Zeit. Wobei das ja eigentlich auch wiederum zum Frühling passt. Der Aufbruch in das Leben. Die Apostelgeschichte beschreibt diesen Aufbruch ziemlich dramatisch. Mutlose Jünger, von Jesus Christus allein gelassen, werden plötzlich vom Geist Gottes erfasst. Erfüllt gehen sie auf die Straßen und beginnen vom Leben zu erzählen. Von dem Christus, der mitten unter uns sein will. Das bewirkt Veränderung, bei den Jüngern und bei den Menschen, die es hören. Im Grunde sind solche Aufbrüche ins Ungewisse nie einfach. Und der Lehrtext der Herrn Luther Losung für heute drückt genau das aus. Im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es trinkt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Lebendig und kräftig und schärfer, so soll es sein. Und Pfingsten ist genau das richtige Fest, um kraftvoll aufzubrechen und frischen Wind reinzulassen. Den Geist Gottes, das Leben schlechthin. Und so seid bewegt und behütet mit diesem Geist, heute heute. Und in den nächsten Tagen. Amen.